Jo, danke. Ja, ich möchte für eine inklusive soziale, ökologische Mobilitätswende sprechen. Die heutige Verkehrspolitik ist ableistisch, das heißt, Menschen mit Behinderung werden diskriminiert. Die Menschen werden durch nicht passende Infrastruktur behindert, die Gesellschaft behindert sie mit ihren Barrieren. Deutschland hat die UN-Behindertenrechtskonvention 2010 unterzeichnet. Die Unterschrift gaukelt guten Willen vor. Die Umsetzung lässt auf sich warten, etwa wie beim Pariser Klimaabkommen, kennen wir ihn schon. Das Auto bedeutet für viele Menschen mit Behinderung Freiheit. Nicht wenige Menschen legen sich eins zu, weil es für sie die einzige Möglichkeit ist, die physischen Hindernisse in ihrem Alltag zu überwinden. Doch die Hindernisse sind kein Naturgesetz, wie oft suggeriert wird. Mich ärgert dass Menschen mit Behinderung gar als Argument genutzt werden, um zu behaupten, man könne nicht auf das Auto verzichten. Wenn die Barrierefreiheit in Mobilitätskonzepten von vornherein mitgedacht wird, lassen sich Lösungen und Wege finden. Davon bin ich überzeugt. Es darf und kann keine Verkehrswende ohne Barrierefreiheit geben. Ich bin Ich bin Rollstuhlfahrerin und habe kein Auto und das ist gut so. Mich behindert aber die nicht passende Verkehrsinfrastruktur, die nicht barrierefreie Bushaltestelle um die Ecke, der Bus, der mich stehen lässt, weil es keinen Platz für mich drin gibt oder die Anmeldefrist für den Mobilitätsservice der Bahn. Die ICE und IC haben Treppen. Wenn ich mitfahren will, muss ich mich Tage zuvor anmelden um Unterstützung mit Hublift beim Einsteigen zu erhalten. spontan bahnfahren ist so unmöglich. So wird es nichts mit einer Verkehrswende, wenn es so bleibt. Und selbst wenn, ich, wenn es mit der Anmeldung geklappt hat, läuft es dann anders als reibungslos ab. Ich habe deshalb mal ein ICE an der Abfahrt gehindert. Die Zugchefin lehnte meine Beförderung ab, weil die Behindertentoilette außer Betrieb war. Ich setzte mich daher vom Rollstuhl auf die Stufen, im Eingang des ICE um und blockierte alleine die Tür 15 Minuten lang, bis ich mein Recht, mitzufahren, durchsetzen konnte. Mein Fazit daraus ist, Direct Action hilft mehr als Beschwerden. Die Ideen, die in Konzepte für, Stadt, für die Stadt, also kommen wir auf die Stadt, eingebaut werden können, fallen mir spontan Rollstuhlfahrradtaxen ein, Dreiradangebot im über die Stadt verteilten bahnrad service also ein Dreirad wie das da zum Beispiel. Ich kann kein normales Fahrrad fahren. Carsharing-System mit Fahrzeugen, die Rollstühle befördern können. Also es gäbe viele Ideen, wenn man nur will. Die Errungenschaften, eine, eine Errungenschaft wäre auch ganz einfach, ganz simpel. Die Einhaltung bestehender Gesetze durch die ständigen Kommunen und Landkreise. Das Personenbeförderungsgesetz sieht vor, dass für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs bis zum 1. Januar 2022, also in wenigen Monaten, eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen ist. Das Gesetz ist aus dem Jahr 2013, also hatte man Zeit, das umzusetzen. Tja, was denkt ihr? Lüneburg ist leider sehr, sehr, sehr weit von Barrierefreiheit entfernt und für der Einhaltung der gesetzlichen Regelungen. Das ist eigentlich der Skandal. Ich gebe nur ein kurzes Beispiel für Lüneburg, weil ich Fragen bei der Stadt gestellt habe. Der Platz am Sande, nicht weit von hier, der wird nicht umgebaut. Die Begründung der Stadt, warum es noch keine Konzepte dafür gibt. Das Aussehen des Platzes ist wichtiger als Teilhabe und Inklusion. Ich zitiere die Antwort der Stadt. Der Platz am Sande dient als zweiter zentraler Umstiegplatz in der Lüneburger Innenstadt. Mit Blick auf eine Umgestaltung sind hier in erster Linie der Denkmalschutz und die Staatsbildspflege zu beachten. Barrierefreiheit scheitert also an Staatsbildspflege. Wenn ihr von Missständen erfährt, meldet sie. Beschwert euch. Auch die kaputte visuelle oder akustische Haltestellenanzeige im Bus ist wichtig. Das kann man ja bei KVG melden, selbst wenn ihr nicht taub oder blind seid. Das hilft Menschen, die taub oder blind sind. Denkt dran, macht mit. Verbreitet die Kritik von Betroffenen über Social Media, dekt, inter, denkt intersektional. Ich hoffe, dass der neue Stadtrat bei dem Thema Barrierefreiheit äh, das Thema Barrierefreiheit annehmen wird. Aber wir brauchen trotzdem Druck von der Straße. Nur so gibt es Veränderungen. Und wir brauchen Druck von Poli verschiedenen politischen Akteuren. Dabei ist es wichtig, dass nicht über, sondern mit Menschen mit Behinderung gesprochen wird. Zu oft werden Projekte umgesetzt, ohne sie als Experte in eigene Sache zu involvieren oder auf ihre Kritik zu hören. Kurzum zum Schluss. Ich plädiere für einen Zusammenschluss von Menschen aus der Klima- und Behindertenrechtsbewegung für direkte gemeinsame Aktionen.